Mein Name ist Daniel Raipe. Ah, hi, ich bin Master. Ich bin schon wieder hier. Ich euch zurück zur letzten Was zwei Ultimate? Und wenn ihr ein Problem damit habt, dass ich wieder da bin, dann könnt ihr gerne gehen. Wenn ich störe, könnt ihr gerne gehen. So, lass mich mal hier alles drücken. Vielleicht bin ich dann erster Spieler. Nee, ich glaube nicht. <lacht> äh, was, was möchtest du machen? Wir machen mal Wunsch-Smash. Ah, okay. Ein Wunsch... Wunsch... Ein Wunsch-Smash. das ist denn gerne? Ich hätte gerne ein Mini-Battle. Ein Mini-Battle? Ja, was möchtest du denn noch dazu haben für den Kopf? Blume, den, Kopf eigentlich nichts gut als Körper <lacht> unsichtbar da machen wir. Okay, nehmen wir an, dann noch als Status, nehmen wir noch Reflektion. Das ist das einzige, was wir sehen werden. Ja, hm. okay, äh, das ist die Gravitation, die Gravitation. Äh, springt höher und schwebt länger. Ja, machen wir das. Okay, nehmen wir als Tempo machen wir. Hm. Mal schnell. Okay. Stell das Tempo mit 1,5 Geschwindigkeit. Und äh, machen wir mal eine fixierte Kamera. Hat geneigt. was ja, hat? ist geneigt? möchte sehen. das von oben? Und positioniert die Kamera schräg über der Stage. Weil wie funktioniert denn, das, wenn er das mehrere Dinge hat? Ich habe keine Ahnung. Machen wir das mal. Geil. Also, das ist heute ein richtig geiler Special Smash. Aber wir machen Standard. Jupp. Das heißt, wir dürfen alle Charaktere wählen. Ja, okay, du darfst entscheiden, welche, okay. welche Stage sollen wir nehmen. Ich will eine ganz große haben, oder? Oh nein. Ich will die, ich will die. Nein. ja nicht. Dann werden wir uns so gut wie gar nicht sehen. Oh nein. Warum denn die Stage? Warum oh, nicht? Ja, so, ich bin immer noch. Jetzt bin nee, ich. Ich Boah. Jetzt bin ich Spieler 2. Boah. Aha. Aha. Aha. Okay. Nur wir beide oder noch mehr? Nee, nur wir beide. Okay, der Kampf wird lang genug dauern. So drei Versuche. <lacht> wir sind Mini und wir sind unsichtbar. Ja. ja. <lacht> Geil. Ich nehme den Pizzamist. Pit. Ich nehme Jumperlink. Dafür äh, wächst mir da so ans Herz. <lacht> okay. Los geht's. Oh Gott. So, mal gucken, wo wir sind. Wir sehen ja nur die Marken, sehen leider. Alter. Ja, das sieht so dann aus. Oh Gott, ich bin so genommen. Äh, Alter! Wo oh, bist du? Na warte, hier ist meine. <lacht> <lacht> oh, verdammt! Oh, ich hab mich getroffen, gut. Sieh mal einfach nur so unsichtbare Sachen, die dich gegenkriegen. <lacht> ja. oh, guck mal die Minibombe an. Oh Gott! Ja klar, auch so die Minibombe, die tut voll. <lacht> <lacht> Was passiert hier? Ja, toll. Du fliegt schon direkt weg mit dem ersten Schlag. Ich kann gar nicht. Oh Gott, wo bin ich hier? Ich sehe mich nicht. Ich glaube, schon Ich war gerade wie nah die Kamera gerade. Eckschlag. So, jetzt guck mal, wie ich das hier hochhebe. Ah! Good going. Was? Hast du vergessen, dass wir Reflexionsteile haben? Oh verdammt ist vielleicht nicht so gut damit junger Link auf Geschwindigkeit sollten man normal lassen ja <lacht> ich. Ich sehe wie dich oh Gott ich habe doch nur meinen Rettungsmuff gemacht so fliegt so weit hoch <lacht> ja das ist einmal so wa? oh mein Gott Bam. Oh Gott! fliegen! Äh, Alter, warum fliegt ich so hoch? Ja, ich weiß, Na ne? ja, es geht die... Warte... <lacht> <lacht> oh nein! Oh Gott! Das sind also zwei Pixel, die einfach auf das Ding losgehen. Ich komme ganz langsam auf dich zu, Smashball! Oh Gott! Ich flieg so hoch! Ja, ich will da lang. Oh Gott! der ja, das Ding. Er ja, versucht mich mal damit zu treffen. jetzt oh Gott! Das sind auch voll die Guten Luftkampf, ja. Ja. Hey, welcher von den beiden bin ich? Okay. aber wir mal Epic Slowmo Battle in der Luft. Na ja, auch. hier mal einer rausfliegen. Ne? Ich glaube, das Match kann echt. 30 Minuten gehen. Da auch. Ich komme ganz langsam auf dich zu. Oh Gott. <lacht> <lacht> Alter, gut schon. Ich weiß das, ich kenne das Melee, das habe ich ständig gemacht. Ja, das wird man irgendwie so. Zeitlupe irgendwie zwei zwei Pixel ja. beobachten die sich gegeneinander bekämpfen. Mhm. Ja, hier, Friss dreck Bin ich. Ja. Dreck. So, Wir sind noch 41 bisher. Ey. Äh. Ich kann aber gar keine meiner Angriffe einsetzen leider kann auch keine Pfeile einsetzen das ist. Hm. nein doch äh. ja, die war also Bombe pass auf hat mir nicht geschadet bin du bin hier Ach, okay hab ich gesehen kannst nein. du mich nicht sehen wie kann ich mich nicht sehen genau deutlich sichtbar in, <lacht> in diesem Kampf Wer hat jetzt wen getroffen? Oh, du warst mich, okay. Richtig. Und jetzt habe ich ihn raus. Jetzt. Yes. Das war echt nicht ne, Das war einfach nur eine scheißidee Idee. <lacht> ich find's awesome. Nein, das ist eine absolute Scheißidee. Wir machen kaum Schaden. Wir sind mini und wir sind unsichtbar. Was ist davon jetzt, bitte schön? Oh Gott. Nein! Ja, Er könnte den Kampf hier entscheiden, vielleicht. Oh Gott. Alter, wie riesig der einfach ist. Komm her. Oh, oh, oh, oh. Ist voll unfair. Oh Gott. Wo bin ich? ich sehe mich nicht. Ich sehe dich. Also. Fällt immer noch okay. Oh Gott, was da bist? Fucking Gireim, lass mich nur in Ruhe. Oh Smash, ich oh, brauche nicht das Ding. Ja, jetzt muss ich dich nur noch damit treffen. Ey. Nein, Nein. treffe ich sogar geil. Au, au, au, au, au, au. au. Jetzt ja, mehr treffe ich auch noch. Da war irgendwie nicht was. Äh. <lacht> ah, nein! Okay, war sehr gut. Schwenke. Geschenke. Geschenke! Oh, hast du gesehen, wie ich das geworfen habe. Oh Gott, wie wird das funktionieren? Nein, wie ich das herauszufinden. Wie hast du mich, wie hast du mich geschafft, so zu greifen, ey? Ah. Oh, noch ein Elfertrophä. Guck mal, guck mal, was ich hier gefunden habe. So, komm. Oh Gott. Oh Gott. Wo bist du ja da? Da bist du, boah. Ich sehe mich kaum. Los, schieße ihn ab. Das war lang. Oh, so die war nämlich von Bombe ja auch. Warte wo bist du? Da. Jetzt <lacht> suchen irgendwie schwieriger als da kämpfen. <lacht> ja. Warum hast du überhaupt diese große Stage ausgewählt? <lacht> Au. so, habe ich dich wieder aus den Augen verloren. Da bist du. Nein, du hast mich nicht gesehen. Gott. Warte. <lacht> Ey, wenn wir so weit entfernt sind, ne? Ich weiß gar nicht, was ich aufgesammelt habe. Da war irgendwann im boden ich habe aufgesammelt. Ach, das Ding, okay. Wo bist da bringt ja hey. gar nichts, ne? Nee. Wo bin ich? Wo bist du? Da bin ich. Wo bist du? Wo bist du? Ich glaub, du fliegst halt runter. <lacht> sag, was ist hier los? Komm, her, komm her. Oh Gott, ich habe ein Schwert! Ich hab ein Schwert, komm her, wir kämpfen! Ich habe ein Schwert. Ich Meisterschwert, Du hast ein Du Kokiri-Schwert. Ja. Goodbye! Oh. Nicht getroffen? Verdammt! Ich komme sogar da hoch! Was ist das hier? Wir haben nur drei Leben. Ne? Ja, auch Heilung. Danke. Ja, versuche mich jetzt einzuholen. Ne? Ich gehe mal. Mein Planet braucht mich. Ich würde es echt nicht überraschen, wenn ich mich so irgendwie selber raus. Das ist eine fliegende Limousine. allein oh Hühnchen. Das ist mein Erzfeind. Nein. Da bist du. Oh. Oh, Moment mal, du nützt doch gar nichts, wir können reflektieren. Ja, und oh Gott. Ja so ein geiles Match. Bestes Match <lacht> des Jahres 2019. Ne. Ja. Jawohl, jawohl, jawohl bin ich denn ich kann mich nicht sehen ach da oben bin ich okay beauty and tasty ich welcher Pixel bin ich der ja. da war ich doch mal aus 69 prozent da ist glaube ich viel Hallo, schieß. Ich habe jetzt acht Prozent. Ich glaube, ich hatte mich damit raus, aus Ich habe übersteuert. Oh geil! Oh Gott, wie wird's? die Musik davon noch normal? Nein. Nein, der ist weg, glaube ich. Nee, warte mal, ich das Schwert? Ja. Wie habe ich ein Schwert auf einmal? Du hast es gefangen. Ich hab den <lacht> <lacht> äh, Tschüss. <lacht> ja, damit kriegst du mich nicht. <lacht> oh, ich habe da was gefunden. Das über faute Ding. Da bringt doch gar nichts, glaube ich. Ja, das Ding ist ja auch noch. Wer hat was? Oh Gott. Er hat's nicht gebracht. Ich hasse dieses. Oh nein. Oh nein. oh nein. oh nein. Oh nein. Oh, komm schon. Du hast die Decke nicht getroffen. Du hast die Decke getroffen. Auch oh, Kuchen. Pizza. Ey, ey, ich habe keinen Bock mehr. Das ist das dümmste Match überhaupt. er war das? Das, ist das allergrößte Match 2019. Nein. Warum werden sich Leute in zehn Jahren noch hier Geschichten erzählen? Warum ist die Kamera so weit weg? Boah, diese Kamera, die ist so mega scheiße. Der bin ich, boah. Oh. Hier ist Kakhönchen da oben. Ja, deswegen ist die Kamera so kacke. Ja. ball hat oh du hast auch gesehen. Ein ganzes Wagen. Glaube, nein, nein ist weg. also aus dem Stage geworfen? Nein, er ist einfach verschwunden. Ja <lacht> ist weg. Verdammt, da hat die ganze Zeit. <lacht> Was? wenn ich diese Kamera mal wieder näher. So, jetzt komm. Ich komme ganz langsam auf dich zu. Ich glaube, die Schwerkraft hätten wir wesentlich... Wenigstens... Vielleicht hätten wir das mit der Schwerkraft lassen sollen. Kommt ja. irgendwie gar nicht dazu, dich zu treffen. Ne? Hey. <lacht> das ist so bescheuert, aber auch wieder so schön. Oh, Smashball. Ja. Alter, ich spring voll hoch. auf hier nein mein pfeil fliegt nicht so weit äh, äh, mein bogen äh, äh, äh, äh. Ja. nein dran eben <lacht> das ist müssen wir gleich mal ein schnelleres match machen ja vielleicht Ha, getroffen, ich habe getroffen, ich bin schon wieder da, hi, ich weiß es einfach was so ein geist gemacht, <lacht> da ist mein, kommt mein, kommt mein nein, nein, <lacht> oh, das ist so <lacht> weil mich fängt halt nur so ein Kilometer weg, da muss ich erstmal wieder runterkommen, jetzt dauert auch schon wieder eine Stunde, <lacht> wie lange geht dieser Part schon? Ich glaube 20 Minuten, 19 Minuten, 18 Minuten. 18 Minuten? Nein! Doch. Oh Gott, nein! Nein! <lacht> nein! Der bewacht den Pokémon. <lacht> <lacht> <lacht> nein, immer. Los, dir, Dene. Oh. Nein. Richtig, jawohl, au, au, au, au, au, au, au, au. Ich überhaupt nichts bringen. Leider so, ja huh? mitten da rein, da ja, wäre es jetzt gewesen. Also einfach nur wie fucking winzig wir sind. Bringt zwar nichts, aber ja. Guck das hier ist schon so groß wie ein Schlachtfeld hier, dieses eine Ding in die Ja. Äh, da bringt doch nichts. Ah. Ich fliege immer einen Kilometer weit nach oben. Da ja, von Luftkämpfen ausmachen Bin schon wieder da. weil so kacke ich, treffe dich mit meinen drei Treppen nicht. Mein erster Schlag haut dich schon einen Kilometer nach oben, ey. Ich muss Ich mit all meinen Treffen. So, also, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie geil dieser Kampf ist, ne? Oder ob ihr jetzt enttäuscht seid. Nein, zu weit. Ugh, was ist? Was ist... Oh, Ich verarsche ihn. helf mir! Oh, muss ich dann erledigen? Ja klar. Das ist ein Bossgegner. Ah, oh, ich? ich Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Allgemeine Monster anteil nicht gerne gegen den kämpfen. Oh, du bist fucking nutzlos im moment und ich sehe mich nicht aufgrund der kamera ah. oh, ich habe dich gesehen ich habe dich gesehen kannst du mich da nicht sehen ach ja <lacht> oh, los oh, warte mal bist du denn jetzt nee das ist doch viel größer als er ja und Okay konnte deine hilfertrophäe trophäe mit meiner hilfertrophäe Da kommt irgendwas Geiles. Oh nein! Ge der Prinz auf Sable. Mal oh, komm doch mal her. Nein! Nein! Nein! Ich will leben! Da ja noch. Warte, er noch nicht von meinem Prinzchen weg, ey. von meiner Prinzenrolle. Ey. <lacht> Prinzenrolle? Ich hätte es gern eine Prinzenrolle. Hast du wirklich da? Nein, leider. Schade. Oh nein! Hey, weißt du was? Ich habe kein Bock mehr. Lieber, lieber bring ich mich selbst um. Kommst du komm, gleich <lacht> oh, Scheiße. Ich wollte mich selbst umbringen. <lacht> Tschüss. Chat. Ich wollte mich selbst umbringen. Nee, nicht mit mir. Ah oh, ja, den Charakter habe ich gespielt, genau. Ah, guck mal da, da bin ich ja ich. Ja. Dunkler Pick nennt sich nur Boller <lacht> Ja, ich wollte mich selbst töten. Also ich sitze da. Ah, schön, schön, ne? Mit fünf extra Einstellungen oder mehr? Ja. okay. Ja, genau so aus. Ja, wir haben 22 Minuten. Ich denke, das sollte auch für diesen Part reichen, ne? Ja. Ja. Ist nicht auch? Ja, ja Part aller Part. Da awesome. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich fand das mega Scheiße. Vor die Map war viel zu groß, die Kamera war mega scheiße, wir waren klein, wir waren unsichtbar und wir konnten uns eigentlich mit Fernangriff nicht angreifen. Ja. Okay, könnt ja mal sagen, was ihr von diesem Match gehalten, ne? Ich fand's immer noch scheiße. Bis dann und ciao. Bye bye. bye.